Wir haben hier unser Pferd Belinda, das Pferd gehört dem Museum, ist vom Förderverein gestiftet worden und äh, wir müssen sagen, es ist ein Pferd, was man ja sehen kann, sehr ruhig, sehr brav ist, können wir also auch mittlerweile sagen, bleibt mal stehen und die bleibt stehen, so dass wir auch ein Schwätz zwischendurch halten können, was ja auch sehr wichtig ist, wenn Besucher uns ansprechen. Die Besucher wollen ja immer etwas wissen über unsere Tiere. Belinda ist mittlerweile elf Jahre alt. Und als Arbeitspferd eines der besten, wo ich überhaupt bis jetzt mitgearbeitet habe. Wenn auch viele Leute meinen, im Winter wird weniger gearbeitet, wird weniger gemacht, das trifft hier nicht zu. Wir haben ein Pferd, wir haben sehr viel Wald, der also schonend bearbeitet wird. Wir rücken also auch mit unserem Pferd, damit die, also die Knochen auch von dem Pferd, genauso wie unsere, nicht einrosten in der kalten Jahreszeit. Dann fahren wir Holz, wir rücken Holz, damit auch also die Tiere auch im Winter gleich in Bewegung sind, so wie im Sommer. Im Sommer haben wir mehr Auslauf auf der Wiese und im Winter holen wir die raus, dann mehr zum Arbeiten.